Hallo und Herzlich Willkommen! Ich zeige euch in diesem Video, wie einfach man im Browser eine passive Registerkarte in eine Aktiv umwandeln kann. Was meine ich denn mit einer passiven Registerkarte? In der Regel haben Registerkarten, die übrigens auf Englisch auch Tabs genannt werden, ja eine Adresszeile sowie weitere Symbole. Etwa die Möglichkeit, im Suchverlauf zurück oder auch wieder vorwärts zu gehen oder die Seite neu zu laden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die Seite als Favorit zu speichern. Diese werden im Browser Google Chrome Lesezeichen genannt. Oder auch die zusätzlichen Erweiterungen, (englisch Extension genannt. Die gibt es in vielfältiger Form. Etwa um Bilder und Videos schneller speichern zu können, Passwörter zu speichern und zu verwalten, eine Seite übersetzen zu lassen oder Webinhalte zu blockieren. Für die verschiedenen Bereiche und Möglichkeiten gibt es unterschiedliche Erweiterungen. Die kann man sich aus einem bestimmten Bereich, dem sogenannten Store, in der Regel kostenlos runterladen. Selten kommen diese auch von externen Diensten und können direkt von dort installiert werden. Davon habe ich in meinem Browser zahlreiche installiert, grob geschätzt so etwa 50 oder 60. Doch zurück zum Thema, auf Internetseiten begegnen einem zahlreiche Links, die man anklicken kann. Aber manchmal öffnet sich dieser Link nicht, wie allgemein üblich, in einer neuen Registerkarte, sondern als passives Fenster. Hinweis am Rande, ich habe diese Tabs für mich selbst, aktiv und passiv genannt, damit ich sie selbst unterscheiden kann. Möglich, dass es hierfür offiziell eine andere Bezeichnung gibt. Solche Links, die passive Tabs öffnen, habe ich vor allem bei Seiten entdeckt, die multimedialen Inhalt wiedergeben, etwa bei Webradios oder bei Videos, die in eine Seite integriert sind. Auch bei meinem Online-Programm für Rechnungen und Adressverwaltung ist dies so, wenn ich eine Rechnung oder einen Vertrag aus der Datenbank öffne. Nun gibt es aber Fälle, da möchte man die Standardfunktionen der Tabs gerne nutzen, etwa um den Link eines Webradios fest in den Lesezeichen zu speichern. Warum? Um beim täglichen Hören nicht erst die Internetseite des Radios jedes Mal zu öffnen und dort das Webradio anklicken zu müssen. Ich nutze das auf diese Weise mit zahlreichen Radios. Denn nicht nur, dass manche Radios nicht im herkömmlichen UKW erreichbar sind, aber per Webradio ganz normal gehört werden können. Auch gibt es häufig per Webradio eine bessere Qualität als beim herkömmlichen UKW. Noch dazu hat ja nicht jeder PC eine Erweiterungskarte für den Radempfang. Und nicht jeder will sich extra ein Radio neben den PC hinstellen. Aber über den Browser kann man dies ebenso hören. Und Internet hat heute fast jeder PC. Übrigens kann man den Link des aktiven Tab nicht nur als Laserzeichen, sondern auch als Verknüpfung beispielsweise in einem Ordner oder auf einem Desktop speichern. Und natürlich auch mit sozialen Netzwerken wie Facebook etc. teilen, etwa über den sogenannten Like-Button. Auch das funktioniert nur als aktiver Tab. Ein weiterer Vorteil, ich kann diese Registerkarte, nachdem ich sie von Passiv in Aktiv umgewandelt habe, in die Tab-Verwaltung eingliedern. Zum Beispiel um mehr Übersicht zu haben, oder damit diese Registerkarten beim Beenden und späteren Neustarten des Browsers wieder mitgeladen werden denn passive Tabs bleiben häufig außen vor. Und so funktioniert's. Damit die passive Registerkarte in eine aktiv umgewandelt werden kann, klickt man einfach am oberen Rand des passiven Tabs auf den Rahmen und wählt dort im sogenannten Kontextmenü per rechter Maustaste die Einstellung als Tab anzeigen. Und schon ist die Sache erledigt. Nun werden alle Standardfunktionen wie Lesezeichen, Erweiterungen und usw. So angezeigt. Außerdem könnt ihr nun die Registerkarte zwischen den anderen Tabs einfügen. Dazu einfach die Lasche am oberen linken Rand des Tabs mit der linken Maustaste packen, diese gedrückt halten und dorthin ziehen, wohin diese eingeordnet werden soll. Keine Angst, wenn das nicht gleich beim ersten Mal klappt, einfach ein wenig probieren. Mit ein wenig Übung bekommt ihr das schon hin. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser sehr sinnvollen Funktion im Google Chrome.